Herzlich willkommen zum BPT-Cast und unserer Serie Jedes Wahlsystem, das sich ein Parteitag der Piraten ausdenken kann, Teil 1 Das häufigste auf Piratenparteitagen verwendete Wahlsystem ist die Akzeptanzwahl, auch bekannt unter den Namen Wahl durch Zustimmung oder auf Englisch Approval Voting. Die Akzeptanzwahl wird üblicherweise angewendet, wenn ein einzelner Posten zu besetzen ist. Nehmen wir also an, drei Personen bewerben sich um den Posten des Vorsitzenden. Dann erhält jeder Wähler einen Stimmzettel, auf dem es für jeden Bewerber ein Feld zum Ankreuzen gibt. Darauf dürfen beliebig viele Stimmen vergeben werden, aber nur eine pro Kandidat. Gewählt ist der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, solange er auf mehr als der Hälfte der Stimmzettel eine Stimme erhält. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Schauen wir es uns im Detail an. Zur Auszählung werden zum einen die abgegebenen, gültigen Stimmzettel gezählt. Diese Zahl wird danach halbiert und man erhält dadurch das sogenannte Quorum. Um gewählt zu werden, muss ein Bewerber mehr als dieses Quorum erhalten. Zum anderen werden die Stimmen zusammengezählt, die auf jeden Bewerber entfallen sind. In unserem Beispiel haben sowohl Wonder Woman als auch Batman die nötigen Stimmen für das Quorum erhalten. Hätten wir jetzt zwei oder mehr Plätze zu vergeben, könnten wir die beiden gleich an die Arbeit schicken. Da es aber nur einen Vorsitzenden gibt, gewinnt Wonder Woman, da sie mehr Stimmen hat. War gar nicht so schwer, oder? Schauen wir uns dennoch häufig gestellte Fragen an. Was passiert, wenn kein Kandidat über das nötige Quorum kommt? Dann gibt es in dieser Wahl keinen Gewinner. Macht es einen Unterschied, wenn ich allen Bewerbern eine Stimme gebe? Ja, eine Stimme für alle Bewerber erhöht die Chance, dass jemand gewählt wird. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Vier von fünf Stimmzetteln sind bereits ausgezählt und noch hat kein Kandidat die notwendige Mehrheit. Kommt jetzt ein Stimmzettel hinzu, erhöht der zuerst das Quorum, da es ja einen Stimmzettel mehr gibt. Dann bekommt jeder Kandidat eine Stimme und voila! Wonder Woman hat nun eine Mehrheit und ist gewählt. Macht es einen Unterschied, wenn ich einen leeren Stimmzettel abgebe? Ja, ein leerer Stimmzettel ist eine Ablehnung aller Kandidaten und senkt damit die Chance, dass jemand gewählt wird. Gäbe es in unserem Beispiel von vorhin noch einen sechsten Stimmzettel, auf dem keine Stimmen sind, so würde der nun zwar wieder das Quorum erhöhen, da aber kein Bewerber mehr Stimmen kriegt, hätte niemand eine Mehrheit und damit gibt es keinen Gewinner. Haben wir damit alles geschafft? Nicht ganz denn bei den meisten Wahlsystemen gibt es immer noch ein paar Varianten. Eine, oder wie wir gleich sehen werden, eigentlich zwei, wollen wir uns noch anschauen, nämlich die Akzeptanzwahl mit Enthaltungsmöglichkeit. Bei der klassischen Akzeptanzwahl kann man nur ein Kreuz machen oder nicht und somit einem Bewerber zustimmen oder nicht. Aber was, wenn man zu einem Bewerber keine klare Meinung hat und sich bei diesem lieber enthalten möchte? Dazu müssen wir den Stimmzettel etwas umbauen. Für jeden Bewerber gibt es nun nicht nur ein, sondern zwei Felder. Ein Ja-Feld und ein Nein-Feld. Bei jedem Kandidaten kann man eines davon ankreuzen oder beide leer lassen, dann enthält man sich. Die Frage ist nun, wer gewinnt die Wahl? Zuerst gibt es jetzt kein Quorum mehr, sondern für jeden Bewerber werden die Ja- und Nein-Stimmen gezählt. Damit ein Bewerber überhaupt gewählt werden kann, muss er mehr Ja- als Nein-Stimmen haben. Wir wissen also wieder recht schnell, dass Superman nicht gewählt ist. Aber wer von den beiden anderen ist nun gewählt? Hier gibt es zwei Varianten. Zum einen kann man zählen, wer mehr Ja-Stimmen hat, hier gewinnt Wonder Woman. Andererseits hat Wonder Woman auch viele Nein-Stimmen, deswegen könnte man auch die Nein-Stimmen von den Ja-Stimmen abziehen und derjenige mit der besseren Differenz gewinnt. In diesem Fall ist das Batman. Welches Verfahren besser ist, darüber lässt sich streiten. Man muss sich nur vor der Abstimmung auf eines einigen. Fassen wir also nochmal zusammen. Es gibt drei Alternativen, wir suchen uns eine davon aus und gut. Jetzt könnten wir aufhören, gäbe es da nicht noch ein paar gemeine Dinge. Um die zu verstehen, müssen wir kurz nochmal in die FAQ zurück. Um den gleichen Effekt zu erzielen, den in der klassischen Variante ein vollständig angekreuzter Stimmzettel hatte, müssen in der Enthaltungsvariante überall Ja-Kreuze gemacht werden. Will man alle Bewerber ablehnen, was bei der klassischen Variante ein leerer Stimmzettel war, muss man nun in der Enthaltungsvariante überall Nein-Kreuze machen. Ein leerer Stimmzettel wäre dort wiederum eine Enthaltung, die sich in der klassischen Variante nur realisieren lässt, wenn man gar keinen Stimmzettel einwirft. Damit haben wir es jetzt geschafft und der Parteitag kann kommen.